Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um die E-World 2022. Im Juni trifft sich dann doch mal wieder die ganze Branche vielleicht auf der großen und berühmten Messe mit anschließender Konferenz und so weiter. Beim letzten Mal 2022. 20 waren wir ja selbst aussteller das war aber cool da waren wir auch noch sehr jung und frisch und relativ unbekannt war aber nett da waren wir im startup bereich im blauen innovation bereich wir werden dieses mal nicht aussteller sein nein aber ich habe mich jetzt dann doch mal mittlerweile entschieden weil doch einige anfragen kamen so zum treffen und und mal, mal ein bisschen miteinander sprechen dass ich zumindest zwei halbe tage da sein werde nämlich am ersten tag am dienstag am nachmittag also von ungefähr 12 uhr an 13 uhr an bis dann ja so, Zur Aftershow-Party, mal schauen. Und am zweiten Tag, am Mittwoch, dann praktisch bis mittags, also von frühest, von der Eröffnung um neun ungefähr bis mittags, bin ich dann auf der e Word unterwegs. Und äh, natürlich bin ich dort nicht nur zum Rumlaufen und gucken und staunen und Merchandise einsammeln, sondern ich bin dort natürlich auch mit einem. Videoformat unterwegs. Wir werden auf jeden Fall einen Livestream machen. Ich kann nämlich auch mobil Livestream mittlerweile. Ne? Man ist so groß genug geworden für YouTube, dass diese Funktion freigeschaltet ist. Und äh, ich werde da tatsächlich dann mit einem mobilen Handy und Mikrofonen herumlaufen und das ein oder andere mal aufnehmen. Das äh, könnte ungefähr so aussehen. Mit einem kleinen, wie ihr sehen könnt. Special Mikrofon, das klippe ich mir dann hier irgendwo so ran, äh, je nachdem, wie ich kleidungstechnisch äh, rumlaufen werde. Ja, wahrscheinlich im Hoodie, im Energiewirtschaft einfach Hoodie. Und hier ist noch ein zweites Mikrofon, äh, was ich zum Beispiel einem Interviewpartner noch so hinhalten könnte. Also halte Ausschau nach jemandem, der so mit einem Selfie-Stick und einem Mikro herumläuft. Leider nicht mit der Feelgood-Managerin, die darf äh, nicht mitkommen. Aber ansonsten bin ich auf jeden Fall ansprechbar und werde auch auf einige von euch, denke ich mal, zugehen und auf kurze Interviews oder aktuelle Entwicklungen pochen und die dann für unseren YouTube-Kanal Teilweise live übertragen. Ihr könnt mich gerne anquatschen, wenn ich auch auf Sendung bin. Dann prinzipiell auch. Ja, natürlich, das ist eine Messe. Und dann seid ihr halt vielleicht gerade äh, im Internet und werdet von ein paar hundert Leuten, die energiewirtschaftlich in interessiert sind, äh, gesehen. Ähm, aber das ist natürlich auch eine coole Möglichkeit für einen Pitch daher mal schauen. Und ansonsten werde ich an den einen oder anderen Stand gehen und euch einfach mal anquatschen und sagen, hey, wollt ihr nicht mal auch drei Wörter in die Kamera sagen, damit die weite Welt der Energiewirtschaft einfach Follower mitbekommt, was ihr so Tolles zu bieten habt auf der großen Branchenmesse, die dann jetzt während nach Corona auch mal wieder stattfindet. Ich bin gespannt. Ich war davor bestimmt schon sieben oder acht Mal auf der E-World, auch im alten Job schon ein paar Mal als Organisator von Infoständen. Und ähm, ich würde mich durchaus freuen, wenn das wieder so zur Institution wird äh, für die Branche, weil die E-World ist nicht zu unterschätzen. Das hat mir auch immer was äh, geschäftlich gebracht. Und naja, gucken wir mal, wie es wird. Also ihr trefft mich am Nachmittag des ersten Messetages und am Vormittag des zweiten Messetages in Essen auf der E-World. Und äh, sprecht mich einfach an, wenn ihr was habt. Und dann bis dorthin. Habt ihr Fragen, Anmerkungen? Wollt ihr mich treffen? Gerne unten in die Kommentare. Wenn ihr mich treffen wollt, lieber eine E-Mail. Auch da gibt es äh, viele Wege auf unseren Webseiten über Kontaktformulare und so weiter. Schreibt mir da einfach, wenn ihr einen Termin machen wollt. Und ja, ansonsten bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.